und es doch sehr betrüblich sei und darum möchte er auch sein tief empfundenes Beileid kundtun, dass es diesen mit einem solchen Unsinn wie Paartherapie derart in die Niederung des Menschseins verschlagen habe. Aber wer weiß, vielleicht habe er mit dieser Passung seine Inquellen eifersucht für die Probleme anderer befriedigen können.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 Koller selber wäre vielleicht fähig gewesen, eine Erdbeere zu heiraten in der Vorfreude auf überraschende Sinnreizungen beim nachfolgenden Verzehr. Ob dann dies aber gereicht hätte, um den Klamauk einer Therapie aufzubeschwören, bezweifle er, wie vieles andere auch, wie man vielleicht unterdessen bemerkt habe. Danach verlor er sich in Erörterungen im Zusammenhang mit seinem Härtefall und Risikopatienten-Piro.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 als auch die Nerven meines Chefs einiges zu leiden hatte. Seiner Aussage nach würde sein Patient mit größer Wahrscheinlichkeit in einem seiner unkontrollierbaren Erregungszustände, eventuell auch an Herdbeerer führen, aber heiraten, nein, ja, das ist dafür, wie es in diesem Triebarsenal an Anknüpfungspunkten erklärte Kollagen meinem Chef. Soweit das Wichtigste in Kürze... Mit einem hochachtungsvollen Gruß in die Runde Flo Baumscher Assistenz und Praktikus von DT Koller, Vitaltransformer Transformer und Archivar Schweizer Kunstsammler, Erdbau Hochzeit 2020, Kunst der Kunsttherapie.